Ja, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch, dem riesigen Gartenmöbelgeschäft in Helmstadt, beim riesigen Gartenstuhl, und ich wollte mal ein paar Worte euch erklären zu Tischplatten, was es so gibt. Wir haben hier alle möglichen Sorten für den Outdoor-Bereich von vielen hochwertigen Händlern, auch Eigenmarke, die Bartsch Outdoor-Line, aber wir haben von der Firma Stern, der Firma Fischer, der Firma Four Seasons, der Firma Kettler, also viele, viele namhafte und hochwertige Produkte, das brauchst du draußen auch und äh, natürlich auch die entsprechenden Pflegemittel dazu. Und da fangen wir einfach mal ganz kurz an. Das wird wirklich nur eine oberflächliche Geschichte, so ein bisschen. Also Teakholz ist klar, gibt es verschiedene Sachen. Äh, es gibt äh, das t Teakholz oder neues FSC-zertifiziert, geschlagenes Teakholz. Das wird aber immer weniger. Und das Holz sollte man natürlich, wenn es draußen steht, eine gewisse Pflege sollte man da machen, damit man den Look einfacher hält, ansonsten wird es grau. Und die Chancen eben für Fristbildung und so weiter ist bei Holz eben auch grundsätzlich da. Teakholz hat den großen Vorteil, dass es eben einen sehr hohen Anteil an natürlichem Öl enthält, sodass wir in der Regel einen Versiegeler empfehlen, der einfach die Oberfläche schützt, dass das Wasser nicht eindringen kann. Steht der Tisch geschützt, wird er kaum nass. Also dieses Thema Nassdrucken, Nassdrucken ist ja das Thema bei Teak. Steht da draußen, wird nass, trocknet immer wieder, geht ein paar Farbstufen durch und ist am Ende dann grau. Um das zu verhindern, das kann man auch wieder auffrischen, da reden wir jetzt nicht drüber, gibt es gute Methoden, aber um das zu verhindern, eben eine gewisse Pflege, ein bis zweimal jährlich. Dann haben wir im Prinzip von unten angefangen, gibt es noch so äh, Streckmetalltische, das ist kaum mehr ein Thema, also metallbeschichtet oder auch Glasplatten. Das ist auch kein großes Thema in unserem Qualitätsbereich. Was aber dann wieder ein Thema ist, ist eben Glaskeramik mit Glasplatte mit einer gewissen Keramikoberfläche, die aber nicht hundertprozentig so ist wie eine Vollkeramik von der Oberfläche her. Da gibt es schon Unterschiede, aber Preis-Leistung sehr, sehr gut. Dann haben wir eben dieses Thema HPL, High Pressure Laminat. Das heißt, da wird unter hohem Druck verschiedene Materialien verpresst. Mit einer robusten Oberfläche und da gibt es natürlich auch verschiedene Qualitäten. Da gibt es zum Beispiel das Thema Tressbar. Ne? Das ist jetzt auch ein bisschen dünner, relativ leicht, aber die Oberfläche ist sehr, sehr gut auch. Ist auch kratzfest, aber nicht hundertprozentig, weil es eben, wenn ein festeres Material darüber rutscht, gibt es feine Kratzer. Das ist wie bei einer Küchenarbeitsplatte äh, auch das gleiche Thema. Dann gibt es die... Hochwertigen HPL-Platten, zum Beispiel die Silberstar-Platte vom Stern, das merkt man auch schon am Gewicht. Da sieht man auch hier das Dunkle, das ist das Innenleben vom Tisch. Das ist also jetzt nicht irgendwie äh, angebrachte Kante, die aufplatzen kann, sondern das Innenleben, das heißt, es ist dauerhaft sicher und äh, hochwertige Oberfläche und pflegeleicht. Und hier ist eben so, da kannst du auch, ob jetzt stressbar oder HPL, ist ein äh, homogenes Material am Ende. Selbst wenn du einen Loch reinbohrt, kann kein Wasser eindringen, du hast zwar ein Loch drin, aber der Tisch ist immer noch nutzbar, der Tisch funktioniert, geht nicht kaputt. Ja. Gibt es ein tolles Pflegemittel, äh, das HPL-Pflegemittel, wo steht es denn? Na, habe ich das nicht mehr. Ach hier, HPL-Protektor. Und wenn ihr mir sagt, ihr habt den Film geguckt und kauft bei mir an der Kasse, und sagt mir an der Kasse, ey, ich habe den äh, HPL, du sagst auf dem Video, ich kriege ein Pflegemittel dazu geschenkt, dann kriegst du von mir auf jeden Fall ein Pflegemittel dazu geschenkt. Okay? Da redet man dann überhaupt nicht drüber. So, dann die hochwertigste Geschichte, die sehr, sehr gut ankommt, die wir sehr, sehr gut verkaufen, allgemein auf dem Markt sowieso, ist Vollkeramik. Ne? Da gibt es verschiedene Hersteller, das heißt, die Platte ist einem Vollkeramik, äh, Homogen, durchgängig Keramikmaterial. Die Steigerung davon ist dann noch so ein Fachbegriff des Deckton. Da gehe ich in einem anderen Film mal noch drauf ein. Da gibt es natürlich verschiedene Farben, äh, auch ein bisschen verschiedene Stärken, aber die haben in der Regel so 6 bis 8 mm oder sowas, sind sehr bruchfest und vor allem eins natürlich die Oberfläche, das heißt, sie verziehen sich auch nicht und die Oberfläche ist eben komplett kratzfest. Das heißt, wenn du nicht mit einem härteren Material, wie zum Beispiel einer anderen Keramikplatte oder Diamant, Saphir, sonst irgendwas da dran gehst, bringst du hier gar keine Kratzer rein. Ich habe hier nur mal mein, meine Schieblehre. Also wenn ich hier jetzt rübergehe, man wird hier jetzt wahrscheinlich nicht sehen in der Kamera oder ich guck mal, ob ich das so hinhalte. Naja... Weil das sieht man jetzt hier leichte Striche bei mir im Original. Wenn ich die aber dann so drüber reibe, das sind lediglich Rückstände von diesem Metall dieser Schieblehre. Also das geht komplett weg. Super zum Nutzen, kostet ein paar Euro mehr, aber das dauerhafteste so Produkt im hochwertigen Bereich, was es überhaupt gibt. Was dann noch dazu kam, das wollte ich eigentlich noch dazwischen machen, ist die Keramikfliese. Die liegt jetzt hier. Die liegt hier übrigens auf einem Keramiktisch, na, weil die hat eine raue Unterfläche, Fläche, wie eine Fliese eben. Wenn ich das am anderen Tisch mache, kriege ich feine Kratzer rein. Bei Keramik nicht. Da passiert hier nicht, weil dieser Tisch ist Keramik, Dann reibe ich drüber, alles wieder weg. So, und das ist natürlich vom Preis-Leistungsverhältnis auch eine sehr interessante Geschichte. Da haben wir sehr, sehr viele Tischvarianten da, in allen möglichen Größen, auch als Ausziehtisch. Und für alle Produkte haben wir eben auch das entsprechende Pflegemittel, aber auch hier bei der Keramikfliese. Die ist sehr, sehr, sehr robust und ja, äh, da freuen sich die Kunden eben. Ne? will nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, so irgendwas ausgeben. Aber, wie gesagt, wenn doch irgendwie Fragen sind, wir sind ja da. Hier im Laden bedienen wir sie hundertprozentig, ansonsten klingeln sie durch und dann sehen sie schon, was für sie das Richtige ist. Ja? Wir, freuen uns, wir freuen uns auf dich und vielleicht mal bis demnächst hier. Tschüss!